Geräusche. Ich glaube wir brauchen euch gar nicht zu sagen wo wir hier stehen. Hallo zusammen. Ja erstmal Hallo. Also wie ihr sicherlich richtig vermutet, wir sind hier jetzt auf dem P1 auf der Messe in Düsseldorf Caravan und ja, es ist hier schon wieder ganz schön viel was los. Das können wir euch schon sagen. Es ist hier ein ganz schönes Ankommen. Obwohl wir noch viel zu früh sind. Aber das ist so gelaufen auf der Autobahn. Und dann haben wir gesagt, bevor wir dann noch eine Zwischenübernachtung einlegen, fahren wir hierher und sichern unser schönes Plätzchen. Ja, und das schöne Plätzchen haben wir Vermutlich jetzt auch gefunden. Auf aber jeden Fall bleiben wir hier jetzt stehen. Dreimal hin und her rangieren. Also das war jetzt sehr stressig. Und ganz fix und fertig. Ja. Aber jetzt stehen wir gut. Jetzt stehen wir gut. Und ja, und jetzt wollen wir dann auch mal schauen, dass wir für euch ein paar schöne Szenen von der Messe einfangen können. Genau. Mhm. Und für uns dauert es noch ein bisschen, aber für euch geht jetzt die Messe gleich los. Ja. Also. Kommt mit rein. Ja, bleibt einfach dran. So, und jetzt geht's los. Wir, ja. st wir stehen hier, die sind schon alle unterwegs. Wir ja. stehen nämlich hier in einer Morello-Concord-Kolonie. Ja, das sind alles Aussteller, die schon in der Halle sind. Und äh, wir machen uns jetzt auch auf den Weg. Und gleich geht's los. Also hier ist schon endliches los auf der Messe. Mhm. Wir sind auch schon komplett durch, wir sind schon nass geschwitzt. Ja. <lacht> ja. Und wir waren bei einigen Ausstellern, mhm. die interessante Produkte und auch Produkte, die wir verwenden, viel verwenden, äh, präsentiert haben. Und da haben wir uns Informationen aus erster Hand geholt die sicherlich auch für euch sehr interessant sein dürfen, denn ihr werdet die Produkte zum Teil auch im Alltag verwenden. Das waren sechs Interviews, die zeigen wir euch jetzt. Gleichzeitig mit ein paar Impressionen zum Caravan Salon in Düsseldorf. Ja genau und äh, wir haben uns dieses Jahr eben deswegen entschlossen, weil doch immer wieder Anfragen von euch kommen, was für Produkte äh, wir eigentlich so verwenden. Und deshalb haben wir uns gedacht, das wäre vielleicht mal interessant für euch, dass wir das sowas mal... Machen könnte. Ja, war auch für uns interessant, mhm. denn wir haben ganz neue Erkenntnisse zu den ja. Produkten äh, gewonnen und vor allen Dingen erfahren, warum wir sie verwenden und warum sie so gut funktionieren. Ja, sie? ja genau. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass euch das interessiert. Und, und ja. Schaut es euch an. Ja, genau. <lacht> In diesem Video erfahrt ihr Produktdetails von Dasha und Patrick, von der Antje, vom Franco, der Christiane, vom Lukas und vom Kralo. So, jetzt sind wir bei der Firma Solbio und da ist der Carlo, Carlo. aus Hallo, Belgien. Hella. Es gibt ja viele Sanitärzusätze und es gibt auch viele biologisch Abbaubare. Ja, wir verwenden sehe. Solbio und wir sind damit eigentlich sehr zufrieden. Okay, danke. Schön. Kannst du uns was dazu sagen, wie kommt es, dass Solbio relativ sparsam ist? Ja. Das ist ein Hochkonzentrat, was wir benutzen. Deswegen benötigt man für eine Standardkassette etwa 40 Milliliter Dosierung. Das reicht durchschnittlich zwei bis vier Tage, je nachdem die Temperatur oder den Inhalt Ihrer Kassette. 40 Milliliter. Das heißt eine kleine Verpackung von 800 Milliliter haben Sie dann 20 Dosierungen schon. Mhm. Ja. Das heißt man kann es für 20, 20 mal zum 20 Kasten mal ja, 20 mal reinigen oder die größere Verpackung äh, 1,6 ist der Standard eigentlich für 40 mhm. Dosierungen. Mhm. Ja. Und die bewirken einfach, dass der Geruch etwas kompensiert wird, denn etwas Geruch bleibt ja immer über, selbst wenn man eine Sogtoilette hat. Ja. Und dann ist es einfach angenehmer. Biologisch abbaubar? Ja, wir zersetzen die Fäkalien, die Bakterien werden stimuliert in die Toilette. Also alles wird flüssig, auch normales Toilettenpapier. Was, was Sie zu Hause benutzen, kann ja. einfach verwendet werden. Äh, dann, damit es einfach zu entsorgen ist. Sie vermeiden dann auch, dass Ablagerung entsteht, Kalkstein, Urinstein, solche ja, Sachen. Okay. Sie haben immer eine, eine saubere Toilette. Mhm. Ja. Also wir können das bestätigen und deswegen benutzt man es auch ganz gerne. Vielen Dank für die ja, kurze Informationen okay. und die Erfolg auf ja. Ja. Ja, Schöne Reise nach Norwegen. Ja, okay. okay. <lacht> So, jetzt sind wir bei der Firma Lilie und die Firma Lilie ist für unser Trinkwasser oder für unseren Wassertank zuständig. Seit fünf Jahren haben wir unseren Kustel und verwenden nur dieses Produkt. Wir haben noch nie verdorbenes Trinkwasser gehabt oder in unserem Wassertank, egal bei welcher Hitze, als auch momentan nicht. Wir wundern uns schon immer, dass man so Röhrchen reinsteckt. Manche nehmen ja Silberionen, die ja gar nicht so äh, problemlos sind. Aber wir stecken nur das Röhrchen rein und haben die Probleme. Wie funktioniert sowas? Da ist übrigens der Lukas, der erklärt uns das jetzt. so erstmal vielen Dank für das nette Feedback. Freut uns sehr. Und zwar sprechen wir hier von unseren sogenannten zertek kapseln Wir haben hier das Zertek 3 in 1, was sich so schön in ihrem Tank einsetzen. Und zwar funktioniert das über das bio und der zertek keramik die Bioelektrodepots vom Sertec äh, erzeugen einen kleinen, minimalen, schwachen Strom, das die Bakterien anzieht und die dann in der ja, minimal kleinen, scharfkantigen Keramik verenden. Und somit hat man keine Schlierenbildung, man hat immer genießbares Wasser, das Wasser bleibt länger frisch und ja gibt es in verschiedenen Größen. Für die verschiedenen Tankgrößen in 30, 100 und 200 Liter. Und das Wartu ist für eine ja, Kaffeemaschine. Kaffeemaschine, richtig. Oder eine Wasserflasche. Mhm. Das heißt, im Prinzip ist das alles, da ist eine kleine Energie, die irgendwie freigegeben wird. Genau. Und die zieht die Bakterien an. Die Bakterien zieht es ins Porzellan rein und da werden die getötet oder abgedötet. Richtig, genau. In die Keramik. Wir haben auch hier einen Prüfbericht. Ja. Wir haben das alles testen lassen. Können Sie auch gerne im Video einblenden. Wir sind die besten Tester. Wir haben seit fünf Jahren immer sauberes Trinkwasser, wie gesagt, bei jedem Wetter, bei jeder Hitze. Und uns hat es immer gewundert, wie das funktioniert. Danke für die Auskunft. Vielen Dank wir, fürs Feedback. Wir empfehlen das Produkt gerne weiter und wir benutzen es auch weiterhin natürlich sehr gerne. Dankeschön. Jetzt sind wir hier am Stand von nanoveredelung.com und Nanoveredelung haben wir ja schon machen lassen. Da haben wir auch ein Video drüber gedreht. Hier ist jetzt aber die Christiane. Genau. Die Christiane ist von der Filiale in Essen. Auch richtig. Und sag uns einfach mal ganz kurz, was die Nanoveredelung so kann und was die eigentlich macht. Gut. Wir äh, reinigen Oberflächen und versiegeln die hinterher. Ich sage immer, das ist wie so ein Glasüberzug über allem. Und der Effekt ist, das Material wird geschützt und kann einfacher gereinigt werden. Das ist in ganz knappen Worten. Super, das war kurz, knapp, danke ich, so brauchen wir es. Und das Ganze, das ergänzt sich jetzt noch, die Wassertropfen perlen dann ab wie so ein Lotus-Effekt. So ja. ist es. Und dadurch kriegt man auch das Wohnmobil wieder leichter sauber. Wir haben es jetzt selber seit ein paar Monaten und sind zufrieden damit. Unser Wohnmobil schaut viel schöner aus. Vielleicht kannst du das einmal an dem Stein zeigen. Hier kann man mal kurz zeigen. Das ist der Nano-Effekt. Das heißt, die Wassertropfen bleiben dort haften bzw. rutschen runter, zum Beispiel beim Wohnmobil. Jawohl. Und damit ist die Reinigung wesentlich einfacher. So ist es. Nähere Infos gibt unten, da verlinken wir die Seite www.nanoveredelung.com. Viel Spaß noch auf der Messe, schön, dass ihr uns besucht habt. Und vielen Dank für die Auskunft. Okay, tschüss. Jetzt sind wir hier in der Halle 14 bei der Firma EcoFlow und EcoFlow das sagt jeden, der unseren Kanal regelmäßig verfolgt etwas, denn wir haben mittlerweile schon zwei Produkte von der Firma EcoFlow, nämlich diese Bauerstationen ja. und meine Arbeits-, mein Arbeitstitel für ein Video war Dieselgenerator ist gestern, EcoFlow oder beziehungsweise Bauerstation ist heute. Ganz genau. Ganz und jetzt klar. sind wir beim Fachmann, beim Franco, Ja, hallo. der kann uns was dazu sagen. Ganz genau, zunächst mal äh, hallo liebe Fans, liebe Community, ähm, herzlich willkommen hier bei uns auf dem Stand, ähm, bei EcoFlow im Caravan -Salon. Schön, dass ihr da seid. Die, ähm, genau, EcoFlow selber ist ein Unternehmen aus China, das ähm, portable, autarke, mobile Powerstations unter anderem äh, herstellt und anbietet in Deutschland. Ähm, ich würde es mal so zusammenfassen, in Zeiten, wo Energiepreise steigen, wo Energieversorgung ähm, nicht mehr so sicher ist wie früher, liegen halt Produkte wie unsere halt voll im Trend. Ähm, Ecofour-Produkte sind halt nachhaltig ähm, Hinblick, im Hinblick auf äh, Stromerzeugung, Stromspeicherung und Stromnutzung. Wo immer ihr seid, ob im Freien, auf Reisen, ähm, aber auch zu Hause, auf Balkonen, in Gärten, ist das die neue Art, wie man Strom erzeugt und Strom nutzt. Es gibt mobile Solarmodule dazu, die teilweise sogar bis zu 400 Watt. Ladestrom aufnehmen ja, und damit lässt sich dann schon einiges in zur Bauerstation reinbasteln. Rein, äh, äh, wie viel äh, Last können die aufnehmen, Diese zum Beispiel diese ja, EcoFlow macht? Also zum Beispiel, ähm, die Range äh, geht von äh, einer Kilowattstunde bis drei Kilowattstunden, je nachdem wie, äh, also von 1.000 bis 3.000 in etwa, äh, je nachdem wie groß der Bedarf ist. Das ist erweiterbar, die Module und äh, die Station. Ähm, die Lademöglichkeiten, du hast eben angesprochen, ist natürlich klar, Solar als nachhaltigste Form. Sie ähm, kann aber auch während der Fahrt geladen werden. Ja, ähm, Energieverschwendung genau, während der Fahrt, da gibt's, ja. Da gibt es unterschiedlichste ähm, Möglichkeiten, wie man heutzutage halt ähm, Strom lädt. Füge. Also EcoFlow, habe ich mir sagen, das ist auf jeden Fall der Marktführer, was diese Bauerstationen angeht. Trifft es zu? Das trifft zu, ja. Und wenn man sich die, wenn er sich im Internet mal die Kundenbewertungen anguckt unserer Produkte Aha. in Deutschland über das gesamte Portfolio, dann wird man sehen, dass äh, glücklicherweise unsere Fans, unsere Kunden und Konsumenten, Verbraucher und Familien ähm, sehr, sehr zufrieden sind mit unseren Produkten. Portfolio. Zu diesen Gruppen können wir übrigens auch. Ursi und Helle nutzen EcoFlow auch und sind zufrieden damit. Also vielen sehr Dank gut. erstmal fürs Gespräch. Ja, danke dir. Viel Erfolg auf der Besse. Vielen lieben Dank. Und euch noch einen schönen Rundgang. Ja, danke. Bis dann. Tschüss. beim Messestand von der Firma Concorde, eine immer noch nach wie vor meiner Lieblingsbarken und Optionen und Teil dieses Messestandes ist die Antje ja. und zwar bekannt als Ozolos Antje, da sieht man auch die Geräte. Ein Luftreiniger, wir selber haben keinen und wissen auch nicht, wie er funktioniert, aber wir haben bis jetzt nur Gutes davon gehört, aber vielleicht kann die Antje was dazu sagen, wie das Gerät funktioniert und welchen Nutzen, das es hat. Sehr, sehr gerne. Also das ist ein mobiler Air Cleaner, mobil. das heißt, man kann ihn überall benutzen, ob zu Hause oder auch im Wohnmobil. Er kommt eigentlich aus dem Küchenbereich, denn er ersetzt die Dunstabzugshaube, das heißt, er beseitigt sämtliche Aerosolfette beim Kochen im Wasserdampf, er beseitigt die Gerüche, er ist mega leise, er hat keinen Reinigungsaufwand, weil es kein Filter drin ist, er wird nur eingeschalten und er läuft. Und trotz dessen, dass er auf Ozonbasis arbeitet, ist er vollkommen unbedenklich für Mensch und Tier, nicht zu vergleichen mit einem Ozongenerator, und er hat seinen ganz festen Platz im Wohnmobil gefunden, denn wir haben hier die Situation, der Hund ist an Bord, wir haben manchmal Raucher an Bord, wir kochen gerne auch mal einen Fisch, auch im Wohnmobil. Wir haben die Aerosolfette, das heißt die Oberflächen, wo sich diese Fette niederlegen, die gibt es nicht mehr, diese Fette. Und natürlich die Abwassergerüche und die Viren und die Bakterien. Ja, all muss das ich, spaltet er auf. Jetzt muss ich nur noch mal nachfragen, äh, er hat keinen Filter drinnen? Wie Nein. wird das Gerät gereinigt Nein. oder wo kommen dann die Fette hin? Es wird alles aufgespaltet, auch die Fette werden mit einer Vierfachaufspaltung aufgespalten. Es zerfällt, mikroklein, man sieht es nicht, es geht zu Boden. Wird beim Staubwischen oder Staubsaugen aufgenommen und somit haben wir keinerlei Belastung mehr. Mhm. Also, die Fette, alle Belastungen verschwinden. Mhm. Auch ein großes Thema für Allergiker. Mhm. Pollenallergiker, Schimmelpilze, Milben in den Polstern. Wird alles rückstandslos beseitigt. Also, alles, was in der Luft nichts zu suchen hat. Okay, also, jetzt habt ihr mal Informationen zum Ozonus. Die Andi hat eine Webseite, die verlinkt man natürlich unten. Und da könnt ihr genau. euch dann kundig machen. Sehr gerne. Ich freue mich Dank über jeden, der sich meldet. Gerne, danke dir. Mhm. jetzt sind wir hier in der Halle 3 und da haben wir die Tascha und den Patrick, besser bekannt oder ihr kennt sie wahrscheinlich unter dem Namen Patascha, die stehen aber heute nicht für ihren YouTube-Kanal da, sondern für Park4Night, diese kleine App, mit der wir öfters Übernachtungsplätze finden können, die repräsentiert ihr hier und vielleicht sagt ihr ein bisschen was zu der App. Ja, ich glaube, die App braucht man fast nicht groß vorstellen, ich glaube, wer von euch da draußen kennt Park4Night nicht? <lacht> wir müssen immer wieder äh, mit Erstaunen feststellen, dass doch einige äh, die App noch nicht kennen, die dann hier am Stand landen und fragen, ähm, ja was ist das kenne ich noch nicht und äh, ja, mit park von kann man sich äh, Plätze für die Nacht suchen. Sowohl äh, offizielle als auch ein bisschen inoffiziellere Plätze ähm, in der Natur oder ähm, ja vielleicht mal in der Stadt, äh, wenn man eine Stadtbesichtigung machen möchte. Das findet man alles in der App und wie gesagt, auch ähm, offizielle Plätze von Campingplätzen, kostenlosen Wohnmobilstellplätzen bisschen was zu kommen. Was auch oft spannend ist, einfach mal über Campingplätze äh, sich die Kommentare reinzuziehen, was die Leute darüber das zu erzählen, erzählen wissen. Das <lacht> ist auch manchmal spannend. Bei der App. Bei der App, ja. Genau. Also, es gibt vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Eins muss ich natürlich dazu sagen, wenn das Wohnmobil etwas länger ist als ein Kastenwagen, dann wird es manchmal schwierig, denn wir waren schon auf Parkplätze gestanden, wo wir dann keinen Platz gefunden haben. Aber das kann man einfach ausprobieren. Für Hinweise ist die App immer auf jeden Fall genau. einsatzfähig. Ja, da gibt es ja auch Filter, mit denen man arbeiten kann. Dann kann man es ein bisschen eingrenzen. Ja. Wenn man vielleicht jetzt nicht auf einen ganz normalen kleinen Parkplatz landen möchte, dann sucht man sich vielleicht eher eine Alternative, wo man dann auch mit einem größeren Wohnmobil auffahren kann. Alles verlinkt unter diesem Video oder auf dem Kanal von Batascha. Ganz genau. Sehr gerne. Wir hoffen, dass das interessant gewesen ist für euch. Also für uns war es interessant. Wir haben auch für manche Produkte, die wir euch jetzt hier gezeigt haben, selber neue Erkenntnisse daraus gezogen. Und ja, wir wussten vieles nicht, wie es genau funktioniert und ja. welche Vorteile äh, das insgesamt hat. Da ja. haben wir auch noch viel dazugelernt. Und wir haben auch einige schöne Fahrzeuge entdeckt. Und diese Fahrzeuge werden wir euch noch in separaten Videos vorstellen. Ja. Da folgt euch noch ein bisschen was. Und wenn ihr morgen am Sonntag, 28.08. auf die Messe kommt, dann denkt nicht dran, Halle 7, Bühne, Ursi und Helle. Wir freuen uns, wenn wenigstens zwei, drei Zuschauer kommen. Ja, genau. 16.15 Uhr. Ja, genau, Das wir nicht ganz alleine sind. Ja. Also. Und ähm, es gibt ja dann auch die Möglichkeit, uns mit uns persönlich zu plaudern. Genau. Mhm. Also wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen da. Wir freuen uns immer. Ja. Und ja, vielleicht sehen wir uns noch auf der Messe. Ja. Ansonsten hoffen wir, dass euch das gefallen hat. Tschüss. Jawohl. Tschüss.